geistige Implantate, ihre Bedeutung und heimtückischen Funktionen. Immer wieder werden geistig orientierte Menschen mit neuen geistigen Wissen und Begriffen konfrontiert, womit sie zuerst nichts anfangen können, weil sie darüber noch nichts oder nur wenig gehört haben, so erging es auch dem Künder öfter. Nun fragte er wieder einmal den himmlischen Liebegeist in seinem Inneren, welche Bedeutung und Funktionen geistige Implantate haben. Dies möchte ihm der himmlische Liebegeist im Ich Bin durch mich – einen himmlischen Lichtboten – erklären. Da dieses Thema nicht nur für ihn interessant und wissenswert ist, bittet ihn der Liebegeist die himmlische Botschaft auch den geistig suchenden Menschen anzubieten. Wie bereits manche geistig orientierte Menschen wissen, lebt ihr in einer völlig ungesetzmäßig ausgerichteten Welt. Schon die feststofflichen Atome deuten darauf hin, dass es sich um eine Welt handelt, die nicht himmlischen Ursprungs ist bzw. in keiner Weise von Gott oder den himmlischen Wesen erschaffen worden sein kann. Wenn wir himmlischen Wesen uns in dieser Welt umsehen, dann entdecken wir unzählige ungesetzmäßige Erscheinungsformen und Lebensabläufe. So ist auch der Mensch mit seiner von den Fallwesen geschaffenen feststofflichen Zellstruktur und den darin enthaltenen Genprogrammen die von ihnen auf eine himmlisch ferne Lebensweise ausgerichtet wurden, ein ungesetzmäßiges Schöpfungswerk, das keinen ewigen Bestand hat, weil es gegen das aufbauende und bewahrende himmlische Leben verstößt. Aufgrund dessen ist das Leben des Menschen von Geburt an ungesetzmäßig bzw. er wurde entgegen den himmlischen Lebensformen und ihren Funktionen erschaffen und das ändert sich auch bis zu seinem bitteren Ableben nicht. Aus himmlischer Sicht wird durch das kurze menschliche Leben auch die einverleibte Seele sehr mit weltlichen Ungesetzmäßigkeiten und von der Lebensart in der feststofflichen Materie geprägt. Das bedeutet für sie, wenn sie den menschlichen Körper verlässt, dann nimmt sie viele ungesetzmäßige, himmlisch ferne Speicherungen in ihrer Seele aus dieser Welt in das feinstoffliche Jenseits mit. Das ist sehr tragisch für die geistig Unwissenden religiös irregeführten Seelen, die mit ihren Menschen nur auf die Materie blickten und keine neuen Informationen bzw. brauchbaren Hinweise für ihr jenseitiges Leben erhielten, damit sie von lichtvollen Planeten angezogen werden können, die sich näher dem himmlisch-realen Leben befinden. Unzählige Seelen mit unterschiedlichen Lebensauffassungen leben traumwandlerisch im erdgebundenen Jenseits weil sie die Orientierung für ihre himmlische Rückkehr verloren haben oder sich so sehr von den weltlichen Angeboten blenden ließen, dass sie freiwillig erdgebunden blieben. Die einen wollen sich wieder in diese Welt begeben und sind auf der Suche nach Menschen bzw. Paaren ihrer Wellenlänge, die sich im Zeugungsalter befinden. Sie bleiben so lange in ihrer Nähe und beeinflussen sie massiv bis diese sich ein Kind wünschen und es zeugen oder zu einer ungewollten Zeugung verleitet werden. Da geistig unwissende Menschen von der Existenz erdgebundener Seelen und ihrer großen Einflussnahme auf das menschliche Leben ahnungslos sind, können sie nicht erkennen, dass die meisten Kinderwünsche von den erdgebundenen Seelen gesteuert werden bzw. ihren wahren Ursprung darin haben. Über Kinder ist es ihnen möglich sich mit ihrer Seele wieder in diese Welt zu begeben, um in einem irdischen Bereich das fortzuführen, was sie im früheren Leben begonnen und noch nicht zu Ende geführt haben. Andere wiederum sind nur darauf aus, über Menschen die weltlichen Annehmlichkeiten auszukosten, indem sie sich durch verschiedene hinterlistige Methoden in die Aura eines Menschen einschleichen den sie durch massive Beeinflussung auf ihre Wellenlänge brachten. Wahrlich, es gibt im erdgebundenen Jenseits viele verschiedene Seelenbünde, vor allem viele religiöse, die fanatisch darauf ausgerichtet sind, gottgläubige Menschen durch ständige Beeinflussung wieder in ihre Religionsgemeinschaft zu führen und sie daran zu binden, da sie schon im Erdenleben geistig blind und dieserhörig waren. Wenn ihnen dies gelungen ist, dann freuen sie sich sehr, weil sie durch den Menschen und seine Seele viele nützliche Energien erhalten, mit welchen sie ihre Religionsgemeinschaft in dieser Welt und auch auf einem Religionsplaneten unterstützen. Diese aufdringlichen religiösen Seelen sind so fanatisch eingestellt, dass sie der Seele eines gottgläubigen Menschen, der sich ihrer Glaubensgemeinschaft angeschlossen hat oder großes Interesse an ihrer Lehre zeigt nachts energetisch-magnetisch wirkende geistige Implantate Fremdkörper zur Steuerung seines seelisch-menschlichen Bewusstseins übertragen. Das bedeutet, dass der Seele Speicherungen der religiösen Lehre und auch andere ins Bewusstsein übertragen werden, damit sie und auch der Mensch durch das geistige Implantat der Religionsgemeinschaft treu bleiben und die von den Seelen vorgegebene Lebensweise führen. Da die jenseitigen religiös-fanatischen Seelen durch das Implantat mit der Seele des Menschen über energetische Fäden verbunden sind, baut sich im Laufe des Lebens eine magnetische Bindung zueinander auf und deshalb wird die Seele nach ihrem irdischen Leben von diesen jenseitigen Seelen wieder abgeholt. Nun, durch das seelisch-geistige Implantat, dass sich mit den Speicherungen auch in die Gene bzw. das menschliche Bewusstsein überträgt und festsetzt, wird der Mensch mit seiner Seele unbewusst religiös gesteuert. Das bedeutet, dass sich der Mensch zunehmend an die Lehre der Religionsgemeinschaft und die Geistlichen bindet und durch seine geistige Blindheit und Gutmütigkeit sich ahnungslos in Abhängigkeit bringt. Dies geschieht ebenso bei gottgläubigen Menschen die gefallenen diktatorischen Kündern und ihrer Lehre blind vertrauen. Dadurch verlieren sie tragischerweise ihre himmlische Wesensfreiheit und viele kostbare Lebensenergien, die aber für ihre himmlische Rückkehr sehr wichtig wären. Die Übertragung eines religiös-geistigen Implantats lässt eine fanatisch ausgerichtete einverleibte Seele oft aus dem Grund zu, weil sie angeblich nach dem Erdenleben auf ihrem himmlischen Rückweg dadurch Vorteile hat. Sie glaubt irrtümlich, dass sie durch die Zugehörigkeit ihres Menschen zur Religionsgemeinschaft, sein tägliches Miteinbeziehen der Lehre und seine freiwillige Mitarbeit darin sich nicht mit vielen Ungesetzmäßigkeiten dieser Welt belasten könne. Zudem glaubt sie durch irreführende religiöse Speicherungen, dass es der göttliche Wille für sie und ihren Menschen sei, der Religionsgemeinschaft zugehörig zu sein und darin Gott zu dienen, damit sie nach dem Erdenleben von ihm mit der Aufnahme ins Himmelreich belohnt werden würde. Doch sie ist nicht in der Lage, in der kurzen Tiefschlafphase ihres Menschen das tragische Ausmaß des religiös-geistigen Implantats zu erkennen. Die jenseitigen religiös fanatischen Seelen übertragen ihre religiösen Speicherinformationen einer Seele entweder in bereits vorhandene negative Seelenhüllen oder erzeugen gemeinsam mit ihren Gedankenkräften einen oder mehrere Energiefunken, in welche sie ihre Funktions- und Steuerungsdaten speichern, ähnlich einem Computer-Mikrochip, und dann in die seelisch-menschliche Aura einsetzen. Das seelisch-menschliche Bewusstsein ist daraufhin mit dem religiös-geistigen Implantat und den fanatischen jenseitigen Seelen über feine Energiefäden verbunden, die ab diesem Zeitpunkt die innere Seele und ihr menschliches Kleid zu steuern beginnen. Anfangs führen sie dem Menschen durch das Implantat aus dem einpoligen Energiefeld der Religionsgemeinschaft Energien zu, damit sich der Mensch energiereicher und antriebsstärker fühlt. Dadurch glaubt er fälschlich, Gott würde ihn mit zusätzlichen Energien für sein Seelenheil beschenken, aber auch, dass ihm durch die großartige göttliche Weisung zur Glaubensgemeinschaft eine bedeutende, geistig förderliche Entwicklung zur himmlischen Rückkehr zuteil werden würde. An dieser Stelle bietet euch der Gottesgeist zur besseren Vorstellung eines geistigen Implantats einen Vergleich aus eurer Technologie an. Der Einsatz die Funktion und der Zweck von heimtückischen und zerstörerischen Computerimplantaten sind in ihrer Wirkungsweise den geistigen Implantaten ziemlich ähnlich, die jenseitige, geistig verirrte und aufdringliche Seelen setzen. Ein böswilliger Mensch, der das menschliche Computersystem genauestens kennt und bestens darüber Bescheid weiß, wie man in die persönlichen Daten eines fremden Computers einbringt, beginnt von seinem Computer gezielt einen fremden Computer anzusteuern. Um in seine persönlichen Datenspeicherungen hineinzukommen bzw. sich den Zugang zu den Programmen zu verschaffen, benutzt er einen bestimmten Code, Schlüssel, der den Schutz des anderen Computers aufhebt oder umgeht. Dann sendet er über die Internetverbindung seine verschlüsselte Nachricht, Trojaner, an den Empfänger. Wenn dieser sie öffnet, dringt blitzschnell das Datenimplantat in die Steuerung seines Computers ein. So kann der heimtückische Mensch, der von gleichgesinnten abartigen jenseitigen Seelen gesteuert wird, verschiedene Dateien abrufen bzw. in sie hineinschauen, seine fremden Daten einschleusen oder bewusst bestimmte Dateien verändern, zerstören oder sogar alle unbrauchbar machen. Daraus könnt ihr nun erkennen, zu welch schlimmen Verhaltensweisen menschenfähig sind und darüber hinaus ahnen, zu welchen üblen Machenschaften jenseitige, von geistigem Wahn befallene Seelen imstande sind, die verschiedenartige Implantate in das seelisch-menschliche Bewusstsein übertragen, damit sie unwissende Menschen in einem oder mehreren Lebensbereichen steuern oder völlig willenlos machen können. Wahrlich. Die jenseitigen religiös fanatischen Seelen im erdgebundenen Jenseits sind selbst gefangen ihrer eigenen Vorgaben, die ihr Bewusstsein massiv steuern und nicht mehr loslassen. Sie sind andauernd darauf ausgerichtet, wie sie ihre religiöse Gemeinschaft oder Gruppe in dieser Welt auf verschiedene Weise stützen können bzw. dieser zu größerem religiösem Einfluss und mehr Macht verhelfen können. Ebenso sind sie sehr damit beschäftigt, neue Mitglieder anzuwerben und an ihre Glaubensgemeinschaft zu binden. Dazu nutzen sie die heimtückische Möglichkeit des Einsatzes eines Implantats. Manche der verbündeten blindgläubigen jenseitigen Seelen waren schon im Erdenkleid von einer religiösen Leidenschaft besessen. Ihr Helfersyndrom mit fanatischen und eigenwilligen Wesenszügen hat sie so sehr vereinnahmt dass sie oftmals mit Begeisterung selbstgefällige Glaubensthesen von sich gaben wie zum Beispiel, sie werden Gott bis zum Umfallen treu dienen, auch dann, wenn sie mit ihrer Seele im Jenseits angekommen sind oder sie werden den gefallenen Wesen immer mit religiös-geistigem Wissen beistehen, auch wenn sie als letztes Wesen aus den Fallwelten ins Himmelreich zurückkehren. Gerade diese jenseitigen emotionalen Wesen sind aufgrund ihrer religiösen Begeisterung und ihrem fanatischen Trieb imstande, den freien Willen der nach geistiger Hilfe suchenden Menschen und ebenso geistig unwissender jenseitiger Wesen zu missbrauchen, damit sich ihre religiöse Wunschvorstellung erfüllt, die aber nichts mit dem himmlischen Rückführungsheilsplan etwas gemeinsam hat vielleicht könnt ihr euch nun den zwanghaften religiösen Wahn der jenseitigen Seelen, den sie auf das diesseitige menschliche Leben übertragen und der nicht mehr zu überbieten ist, besser vorstellen. Damit ihr noch mehr über verschiedenartige geistige Implantate erfahrt, vertieft und erweitert der Gottesgeist seine Aufklärung. Nun, es gibt nicht nur Implantate, die mit der Religiosität in Verbindung stehen, sondern auch in anderen Lebensbereichen angewendet werden. So leben viele Menschen und erdgebundene Seelen schon lange mit Nationalstolz bzw. mit einer patriotischen Ausrichtung, schwören auf ihre Landesfahne und würden ihr Leben für ihr Vaterland opfern, wenn dies erforderlich wäre. Wie ihr wisst, müssen Soldaten bei Beginn ihres Militärdienstes einen Schwur leisten. Viele den Wehrdienst ableistende Soldaten müssen ein aufgezwungenes Gelöbnis nachsprechen, das ihnen die Kommandeure vorsprechen, doch sie wollen eigentlich damit nichts zu tun haben, weil sie darin von innen keinen Sinn für ihr freies und friedfertiges Leben sehen. Zum militärischen Gelöbnis erscheinen viele ehemalige Militärseelen hohen Ranges, Militäre Litte, und begutachten die neuen Soldaten. Sie sehen an ihrer Aura, ob sie mit ihren Wesenszügen und ihrer seelisch-menschlichen Ausrichtung zum dies- und jenseitigen großen Militärverbund passen. Es handelt sich um solche Soldaten, die von ihnen gemustert werden und sich freiwillig für mehrere Jahre verpflichtet haben, um einmal einen höheren Dienstrang zu erlangen, der ihnen eine Macht- bzw. Befehlsposition und persönliches Ansehen verschafft. Solche Menschen sind mit Leib und Seele beim Militär und gehen gerne mit zerstörerischen Waffen um. Sie haben ein arrogantes Auftreten und eine laute, befehlende Stimme, um mit militärischer Strenge untertänige Soldaten auszubilden und über sie zu bestimmen die entweder wegen den Gesetzesvorschriften ihres Landes zwangsweise bzw. unfreiwillig einen Militärdienst ableisten müssen oder wegen eines gesicherten Einkommens oder auch aus Abenteuerlust den Schritt zum Beruf Soldaten wagen. Die ausgewählten Soldaten werden von den jenseitigen Seelen über gleichgesinnte Menschen den Einheiten und Soldaten zugewiesen, deren Seelen sich bereits mit geistigen Militärimplantaten inkarniert haben. Haben die neuen Soldaten noch kein geistiges Implantat, dann wird ihnen nachts dieses gesetzt. Wahrlich, welch ein tragischer Lebensabschnitt für ein einst reines himmlisches Wesen. Immer wieder kommt es vor, dass Soldaten durch ihre neuen Lebenserfahrungen oder schmerzlichen Ereignisse eine andere Lebensanschauung erhalten, doch sie haben es dann sehr schwer diese zu realisieren. Will ein Berufssoldat? der durch seinen höheren Dienstgrad schon eine Soldatengruppe oder Kompanie führt und eine größere Befehlsgewalt hat, aus Überzeugung seinen Militärdienst beenden, dann hat er es in dieser Welt nicht leicht, weil die jenseitigen Militärseelen, die aus dem Fall stammen, ihn nicht freilassen wollen bzw. ihm auf seinem Weg in die geistige und äußere Freiheit große Hindernisse in den Weg stellen. Wahrlich. Immer wieder geschieht es, dass langjährige Berufssoldaten durch neue Erkenntnisse geistig so weit gereift sind, dass sie nichts mehr mit ihrem militärischen Wissen und ihrer Tätigkeit zu tun haben wollen, zum Beispiel, wie man das Vaterland vor Angreifern bzw. Landesfeinden mit zerstörerischen und todbringenden Waffen schützt und vielem mehr, was sich die uneinsichtigen, zerstörerischen Fallwesen ausgedacht haben um Menschenfurcht einzuflössen und sie letztlich beherrschen zu können. Mit so einer negativen Ausrichtung bzw. Lebensanschauung wollen sie nicht mehr Tag für Tag ihren Lebensunterhalt verdienen, denn sie spüren von innen immer mehr, wie leer und geistig stumpf sie dadurch geworden sind. Deshalb kehren sie bewusst dem Soldatenberuf den Rücken und suchen in der freien Wirtschaft nach einer neuen Lebensexistenz. Wenn ihnen aber geistige Implantate eingesetzt wurden, dann werden sie weiterhin von den jenseitigen Kampfverfahrenen und herrschsüchtigen Militärseelen stark beeinflusst, die sie wieder zum Militär zurückbringen oder sich an ihnen rächen wollen. Beginnen sie nun, sich eine neue Existenz aufzubauen, dann versuchen diese ihr Vorhaben zu vereiteln. Gelingt ihnen dies? Dann freuen sich die patriotisch geprägten Seelen über ihr erfolgreiches Zusammenwirken aus dem erdgebundenen Jenseits in dieser Welt. So manche Militäraussteiger, die durch die üblen Machenschaften der heimtückischen Seelen vor dem finanziellen Ruin stehen und dadurch seelisch und physisch entmutigt und hoffnungslos sind, kehren wieder in den finanziell abgesicherten Beruf des Soldaten zurück. Doch einem gottgläubigen Menschen mit geistigem Wissen der schon über geistige Implantate und ihre heimtückische Funktion informiert ist, steht die Möglichkeit offen, beim inneren Liebegeist die Befreiung von einem Implantat zu erbitten. Nach der Auflösung des geistigen Implantats durch den inneren Liebegeist ist er für die jenseitigen Seelen nur dann nicht mehr sichtbar und erreichbar, wenn es ihm gelingt mit der göttlichen Hilfe ein völlig neues Leben mit herzlichen und sanften Verhaltensweisen zu beginnen. Ein gottgläubiger Mensch, der vom Liebegeist oder eventuell durch einen heilsichtigen Heiler – von ihm wird euch der Liebegeist in dieser Botschaft noch ausführlich berichten – von seinem Militärimplantat befreit wurde, sollte aber vom himmlischen Liebegeist wissen dass er trotzdem noch von den jenseitigen heimtückischen Seelen ab und zu beeinflusst werden kann. Der Grund ist folgender, da ein Berufssoldat in führender Position mit einer lauten, befehlenden Stimme, überheblichen und beherrschenden Wesenszügen im seelisch-menschlichen Bewusstsein schwer belastet ist und von derartigen ungesetzmäßigen Speicherungen täglich noch mehr oder weniger automatisch gesteuert wird, hat es schwer, sich der Beeinflussung ebenso belasteter jenseitiger dunkler Militärseelen ganz zu entziehen. Er soll auch vom Liebegeist wissen, dass ein Mensch mit einem solchen Beruf sehr niedrig in seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein schwingt und ihm deswegen keine freiwilligen Schutzwesen aus dem himmlischen Sein beistehen können. Das ist die Folge der völlig anderen Gesetzmäßigkeiten im unteren materiellen Fallsein die sich abtrünnige Wesen für ihre lichtarmen Welten schufen, die aber nichts mit den himmlischen in feinstofflicher lichtvoller Teilchenart gemeinsam haben. Wahrscheinlich werden nur wenige geistig orientierte Menschen diese Schilderung des Gottesgeistes verstehen oder annehmen können. Dazu haben sie das gute Recht, weil sie unbegrenzte, freie Wesen der Ganzheitsschöpfung sind. Der Gottesgeist erklärt euch nun kurz die unsichtbare Gesetzmäßigkeit bezüglich der Schutzwesen. Die himmlischen Wesen sind gerne bereit, den gefallenen Wesen auf dieser Erde und auch in den jenseitigen Bereichen schützend und informativ beizustehen. Doch diese Hilfe ist nur dann möglich, wenn sich ein Mensch durch seine Wesensveredelung auf dem himmlischen Rückweg befindet. Dann schwingt er viel höher als wenn er aus geistiger Unwissenheit nur mit dem Weltenstrom schwimmen würde, der die Menschen stets weiter von der himmlischen Quelle abtreibt. Erst dann ist es den freiwilligen himmlischen Wesen über die geistig erwachte und eine ins himmelreiche rückkehrwillige Seele möglich, mit ihren hohen Lichtimpulsen in das menschliche Bewusstsein durchzukommen. Ansonsten wäre es sinnlos dies bei einem niedrig schwingenden Menschen zu versuchen, der mit seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein nur auf diese Welt ausgerichtet lebt und von jenseitigen Seelen des gleichen Bewusstseins umgeben ist und gesteuert wird. Sie lenken ihn durch Impulse dorthin, wo sie sich selbst in dieser Welt aufhalten möchten. Dagegen können der himmlische Liebegeist und auch wir himmlischen Wesen nichts tun, weil wir mit unseren höher schwingenden Lichtimpulsen die sich um den Menschen aufhaltenden Seele nicht gewaltsam verscheuchen können. Das haben wir noch niemals getan, auch wenn uns dies nachgesagt wird, weil wir sowie auch unsere Ich Bin-Gottheit bzw. der universelle Liebegeist das himmlische Freiheitsgesetz leben. Menschen, die an eine religiöse Organisation gebunden sind, haben an ihrer Seite immer jenseitige Seelen ihrer Glaubensrichtung, die nach Anweisung jenseitiger führender Geistlicher ihnen beigestellt wurden. Die geistig Unwissenden Irregeführten gottgläubigen Menschen haben meistens eine falsche Vorstellung von dieser Welt und dem himmlischen Sein, deshalb leben sie sehr weltbezogen und ihre Bewusstseinsschwingung ist dementsprechend sehr niedrig. Ihnen stehen jenseitige, gleich ausgerichtete religiöse Angehörige aus ihrer Familiensippe zur Seite, die erdgebunden blieben und sich immer weiter in ihrer Nähe aufhalten wollen. Ist eine einverleibte Seele gottlos oder freigeistig, dann versucht sie im Tiefschlaf ihres Menschen den Kontakt zu bekannten jenseitigen Seelen herzustellen, um deren irdischen Schutz und Beistand zu erhalten. Doch meistens sind sich erdgebundene Seelen vor ihrer eigenwilligen Einverleibung darüber einig, wer ihnen im irdischen Leben schützend beistehen wird, hier mischen sich der himmlische Liebegeist und auch wir himmlischen Wesen nicht ein. Nun könnt ihr vielleicht besser verstehen, weshalb himmlische Wesen nicht allen Menschen als Schutzwesen beistehen können und dies im Bewusstsein gleich ausgerichteter erdgebundene Seelen übernehmen. So geschieht dies auch bei Menschen, die sich aus Überzeugung freiwillig zum Militärdienst gemeldet haben. Durch ihre Wesenszüge werden sie ständig vom Militärenergiefeld in den atmosphärischen Schichten und von den gleichartigen jenseitigen Seelen beeinflusst. Deshalb weisen sie eine dunkle Aura auf. Ihren Schutz übernehmen nach der Übertragung des geistigen Militärimplantates die jenseitigen Soldatenseelen. Sie führen die Soldaten in ihrem Privatleben zu jenen Interessengebieten, wo sie sich auch gerne in dieser Welt aufhalten. In ihrer seelisch-menschlichen Aura sind sie öfter anwesend, um ihre weltlichen Wünsche über die Sinne des Menschen wieder erleben zu können. Das ist nun einmal die Tragik des menschlichen Lebens, wovor der Gottesgeist gerne jedes jenseitige Wesen und jeden Menschen warnen würde, doch er und wir himmlischen Wesen kommen nicht an sie heran, weil sich die meisten von ihnen eigenwillig inkarnieren, ohne sich über die großen Risiken eines Erdenlebens bewusst zu sein. Nun wendet sich der Gottesgeist in seiner Schilderung den gottverbundenen Menschen zu, die aus innerer Überzeugung dem Militärberuf den Rücken kehrten und nun große Schwierigkeiten haben beruflich Fuß zu fassen, um für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können. Ihnen rät der Gottesgeist nicht ängstlich zu sein, sondern sich geistig neu auszurichten und zunehmend eine edlere Lebensweise zu führen, denn nur diese lässt sie in eine höhere Schwingung kommen. Wenn sie auf diese Art beständiger leben, dann entziehen sie sich der Sicht und Reichweite der heimtückischen jenseitigen Seelen. Da sie aber mit überheblichen, lautstarken und bestimmenden Verhaltensweisen sehr geprägt sind, sollten sie gerade hier Ansetzen an sich arbeiten und nach und nach herausfinden, welche Motive sie bisher unbewusst gesteuert haben in so einer unwürdigen Art zu leben. Sie sollen schon wissen, dass durch ihr unschönes Verhalten andere durch ihre Befehle zu unterwerfen, viele Menschen und auch jenseitige Wesen sehr gelitten haben. Wenn sie ehrlichen Herzens bereit sind ihre unschöne Lebensart für immer zu lassen, dann hilft ihnen der universelle Liebegeist über himmlische Lichtwesen. Sie können dann durch ihre Wesensveränderung bzw. himmlisch nähere Lebensweise und hellere Aura wieder mit Impulsen an ihre Seele herankommen. Befinden sie sich nun zunehmend in einer lichteren Aura, dann werden ihnen auch wieder himmlische Schutzwesen zur Seite stehen können. Vor allem in gefährlichen Lebenssituationen erhalten sie von ihnen über ihre Seele warnende Impulse, damit sie die Gefahr umgehen können. Ihnen wird der Liebegeist durch die himmlischen Lichtboten alles erdenklich Machbare im beruflichen Bereich anzubieten versuchen damit sie sich eine sichere Lebensexistenz aufbauen können. Doch diesbezüglich ist ihre aufrichtige Bereitschaft und Ausdauer bei der Berufswahl und Stellensuche wesentlich. Sie sollten auch keine Tätigkeit als minderwertig ansehen. Ist dies der Fall, dann strahlen sie beim Vorstellungsgespräch das aus bzw. der Personalchef spürt ihre Überheblichkeit wenn er sensibel genug ist und über eine gute Menschenkenntnis verfügt. Auch wenn sie erneut einen beruflichen Misserfolg erleben, dann sollten sie nicht gleich verzweifeln und resignieren. Sie sollten an sich selbst glauben und auch daran, dass ihnen der himmlische Liebegeist weitere Berufsmöglichkeiten anbieten wird, von denen sie heute noch nichts ahnen. Wer hoffnungsvoll und zuversichtlich eingestellt ist, auch dann wenn er schwierige Lebensphasen durchzustehen hat, der lebt in einer höheren Bewusstseinsschwingung. Dieser Zustand ermöglicht ihm, dass er intuitiv mit den in der Seele gespeicherten himmlischen Wesenseigenschaften Hoffnung und Zuversicht in Verbindung steht. Das bedeutet, dass der Mensch über seine Seele himmlische Zusatzenergien und wegweisende göttliche Impulse erhalten kann, die ihm beistehen dass seine momentan schlechte Lage bald überwunden sein wird. Durch seine hoffnungsvolle und zuversichtliche Lebenseinstellung strahlt seine Aura dies aus und dadurch zieht er kosmische Energiefunken mit erfreulichen und hilfreichen Informationen an. Ihr gottverbundenen Menschen, denkt, bitte zu eurem Wohl noch mehr daran. Der große Wahnsinn? Die Übertragung bzw. Aufnahme geistiger Implantate in das seelisch-menschliche Bewusstsein, die unterschiedliche religiöse Gelübde enthalten, nimmt im Jenseits sowie im Diesseits kein Ende. Das bezieht sich auch auf geistige Implantatübertragungen in anderen menschlichen Lebensbereichen, welche die Seele ins Jenseits mitnimmt und deshalb erdgebunden bleibt. Es gibt viele Menschen die einer weltlichen Organisation die Treue schwören und andere wiederum ihrer Familiensippe oder ihrem Partner. Viele schwören sich auch gegenseitig, dass sie nach ihrem physischen Ableben in den jenseitigen Bereichen weiter zusammenbleiben wollen. Durch solche Schwurspeicherungen kommen sie von der Organisation aber auch voneinander nicht mehr los und werden dann oftmals Diener und Unterwürfige von bestimmenden, führenden Menschen und so gearteten jenseitigen Wesen. Erst wenn sie durch schlimme Erniedrigungen und Knechtschaft sehr zu leiden haben, dämmert es in ihnen langsam und sie beginnen nachzudenken. Viele jenseitige Seelen haben durch neue Erkenntnisse die ernste Absicht sich von ihrer Bindung zu befreien, doch das gelingt ihnen nicht weil sie öfter Bilder mit Furchteinflößungen aus den eingesetzten Implantaten schauen, die massiv auf ihr seelisches Bewusstsein einwirken. Da sie geistig unwissend sind, kommen sie nicht darauf, dass die geschauten Bilder aus den geistigen Implantaten stammen. Die religiös gebundenen Seelen nehmen deswegen fälschlich an, Gott würde sich ihnen so mitteilen damit sie keine Veränderung vornehmen bzw. der Religionsgemeinschaft weiterhin die Treue halten. Tatsächlich stammen die furchteinflößenden Bilder von aglistigen, religiös-fanatischen Seelen, die diese in die geistigen Implantate programmierten. Durch die geistigen Implantate, die sie immer auf diese Welt magnetisieren, kommen die meisten religionsgebundenen Seelen nicht aus dem Rad der Wiedergeburt heraus. Ebenso durch die verhängnisvolle Bindung untereinander und zu den irdischen Interessengebieten zieht es sie immer wieder zu dieser Welt, deshalb werden es nicht weniger, sondern immer mehr Erdenbewohner. Durch die geistige Irreführung und geistigen Implantate verschiedener Art nimmt die Bereitschaft der Seelen zur Einverleibung ständig zu. Aus diesem Grund erlebt ihr in eurer irdischen Zeit eine Zunahme der Weltbevölkerung. Welch eine große Tragödie für die gebundenen Menschen und jenseitigen Seelen. Wahrlich, aus der himmlischen Sicht gibt es für einen Menschen und seine Seele fast keine Möglichkeit, sich der Beeinflussung eines Implantats zu entziehen, um wieder die ersehnte Wesensfreiheit zu erlangen, wenn er kein Wissen über geistige Implantate hat. Das ist auch der Fall. Wenn der Mensch ohne herzliche Verbindung zum inneren Gottesgeist lebt und deshalb seine innere Seele geistig nicht erwachen kann. Wenn ihr dies im irdischen Leben nicht gelingt, dann wird sie kein Freiheitsgefühl empfinden und ihren Menschen nicht mit feinen Impulsen darauf aufmerksam machen, dass er sich von Bindungen befreit. Aufgrund dessen wird sie auch nachts, im Tiefschlaf ihres Menschen, beim inneren Liebegeist oder den himmlischen Lichtwesen nicht um neue Weisungen anfragen, die ihr dazu verhelfen könnten, sich von den Implantaten zu befreien. Eine Befreiung von Implantaten gelingt auch jenen inneren Menschen nicht, die tagsüber mit vielen Beschäftigungen geistig und physisch überlastet sind. Ihrer geistig erwachten Seele ist es nachts kaum möglich, sich von einer religiösen Bindung zu befreien da sie in der Schlafphase ihres gestressten Menschen zu viele Informationen zu verarbeiten hat. Bei einem solchen Menschen besteht keine Möglichkeit, dass ihm seine Seele tagsüber ihr himmlisches Freiheitsgefühl übertragen kann. Doch das wäre für ihn sehr wichtig, denn nur so kann er sich tiefgründige Gedanken darüber machen, wie er geistig und in der Welt wieder frei werden kann. Aber dies wird erst dann geschehen, wenn es dem Menschen tagsüber gelingt seinen fortwährenden Gedankenfluss zu reduzieren bzw. unter Kontrolle zu bekommen, um in die innere Ruhe und Entspannung zu gelangen. Das erreicht er am besten, wenn er sich länger allein in der äußeren Stille aufhält, ohne einer Beschäftigung nachzugehen. Leider erfolgt dies bei überbeschäftigten Menschen sehr selten, eventuell im Urlaub oder aufgrund einer schweren Erkrankung. Diese göttlichen Hinweise sollten euch geistig orientierten Menschen etwas zu denken geben. Ihr werdet nun vielleicht fragen, wie religiöse Energiefelder entstehen können. Ein religiöses Energiefeld entsteht dadurch, weil viele gleichgläubige Menschen und jenseitige Seelen es ahnungslos mit ihren seelisch-menschlichen Bewusstseinskräften bilden. Ihre Gebete, die keine zweipoligen Energien aus dem himmlischen Sein anziehen können, sondern nur die aus dem Energiespeicher des Inneren Selbst ihrer Seele, tragen dazu bei, dass sich das religiöse Energiefeld in den irdisch-atmosphärischen Schichten nach und nach bildet und vergrößert. Wahrlich, die Energiefelder der verschiedenen Religionsgemeinschaften in den irdisch-atmosphärischen Schichten enthalten nur ungesetzmäßige einpolige Energien, denn sie stehen in keiner Weise mit den göttlichen zweipoligen Energien aus der himmlischen Quelle in Verbindung. Aus diesen Energiefeldern rufen die jenseitigen religiös-fanatischen Seelen durch Gedankensteuerung Energien für die gebundenen Mitglieder ihrer Glaubensgemeinschaft ab. Diese erhalten sie von ihnen aber nur dann, wenn sie sich an die Richtlinien ihrer religiösen Lehre halten. Geschieht dies nicht? Dann wird die Zufuhr weiterer Negativenergien aus diesem Energiefeld vorübergehend eingestellt, denn sie sollen in der energieärmeren Lebensphase merken, dass sie sich zu sehr durch weltliche Verhaltensweisen ablenken ließen und die Verwirklichung ihrer Glaubenslehre und Gemeinderegeln ungenügend ist. Viele Gläubige haben dann Schuldgefühle und Ängste. Weil sie durch die religiöse Irreführung und Selbsttäuschung irrtümlich glauben, Gott würde sie für ihr laues Leben mit Energieentzug und körperlichen Unpässlichkeiten bestrafen. Deshalb fassen sie wieder gute Vorsätze, ihr religiöses Wissen täglich mehr umzusetzen und sich auch für die angeblich von Gott gewollte Glaubensgemeinschaft in ihrer Freizeit mit größerer Tatkraft einzusetzen und sie finanziell mehr zu unterstützen. Die Gottgläubigen ihre geführten Menschen und auch ihre gebundenen Seelen kommen durch das gesetzte Implantat nicht mehr von der Glaubensgemeinschaft frei bzw. sie werden immer zu ihr zurückgeholt, wenn sie sich nach einer anderen religiösen Lehre umschauen oder sich für ein neues geistiges Wissen interessieren. Wie ihr schon in anderen Liebetröpfchen Botschaften vom Gottesgeist erfahren habt, ist keine Religionsgemeinschaft bzw. religiöse Bewegung oder geistige Gruppe nach göttlicher Anweisung entstanden. Diese wurden noch nie mit himmlischen Kräften unterstützt, weil jede dieser himmlisch fernen Gründungen die Menschen und jenseitigen Wesen lange in die geistige Irre und Unfreiheit führt und ihnen dazu unsagbares Leid bringt. Alle religiösen Organisationen wurden durch religiös-fanatische Seelen gegründet und enthalten kaum ein Wissen aus der himmlischen Quelle. Es handelt sich um solche erdgebundene jenseitige Seelen, die sich verbündet haben, in kleinen oder größeren Seelengruppen wirken und auf das menschliche Leben großen Einfluss ausüben. Sie wirken entweder über gottgläubige Menschen. Deren Seelen sich für das gleiche religiöse Vorhaben inkarniert haben oder durch ahnungslose gläubige Menschen, die sie durch seelische Implantate heimtückisch dazu brachten ihrer Glaubensgemeinschaft beizutreten, um nach ihren zwanghaften religiösen Vorstellungen und Druckbildern in dieser Welt eine Religion zu gründen. Ihr eigenwilliges fanatisches Wirken hat aber nichts mit Gott, dem universellen Liebegeist, und den himmlischen Wesen zu tun auch wenn sie dies in ihrer geistigen Unwissenheit, Verblendung und durch religiöse Irreführung annehmen und über ihre Medien in dieser Welt falsch verbreiten. Ein religiöses Implantat in der Seele enthält viele bindende und furchteinflößende Speicherungen, die auf das Ober- und Unterbewusstsein des Menschen einen starken Einfluss haben bzw. sich massiv auf sein Denken und seine Lebensweise auswirken. Vor allem sind daran bindende Schwüre bzw. Gelübde enthalten, die der gottgläubige Mensch aus geistiger Unwissenheit seiner Seele in diesem oder anderen Leben zur Speicherung aufbürdete. Es geschieht oft, dass sich im erdgebundenen Jenseits eine religiös-fanatische Seele freiwillig von den religiös Verbündeten ein Implantat einsetzen lässt, ohne die späteren Folgen zu erahnen weil ihr der geistige Weitblick dafür fehlt oder sie hat durch ihre religiöse Irreführung von anderen Seelen fanatische Wesenszüge übernommen und wurde dadurch geistig blind. Im erdgebundenen Jenseits halten sich viele gutwillige Seelen auf, die sich nach dem Erdenleben immer wieder neu sammeln. Es handelt sich um gleich ausgerichtete, religiös-fanatische jenseitige Seelen, die ihrer lang ersehnten religiösen Illusion fortwährend nachgehen, zum Beispiel unbedingt ein Friedensreich auch unter erschwerten Bedingungen und massiver Gegenwert der Fallwesen in dieser Welt zu errichten. Deshalb gründen sie immer wieder neue religiöse Organisationen und hoffen, dass ihnen dies einmal gelingen wird. Sie wirken im Eigenwillen, denn noch nie hat der universelle Liebegeist in dieser völlig gegensätzlichen Welt die himmlischen Getreuen, Heilsplanwesen, dazu aufgerufen, einen religiösen Gottesstaat oder ein Weltreich Christi zu gründen. Ihr Irrglaube entstand aus dem religiösen Wahn, ungläubige Menschen und Seelen unbedingt bekehren zu wollen. Solche jenseitigen Seelen besprechen sich untereinander, in welcher irdischen Zeitepoche sie sich in kleiner oder großer Anzahl wieder inkarnieren wollen. Ihnen helfen dann verbündete jenseitige Seelen gleicher religiöser Anschauung, sich in dieser Welt zu begegnen und zu sammeln, um entweder ihrem auf Erden schon begonnenen oder einem neuen Ziel nachzugehen. Diese jenseitigen Seelen helfen sich gegenseitig bei der Inkarnation bzw. stehen den einverleibten Seelen und ihren Menschen mit Schutz und Weisung bei, ohne sich auf den himmlischen Liebegeist in ihrem Lebenskern auszurichten. Durch ihre religiöse Verblendung holen sie bei ihm keine Erkundigungen mehr ein, weil sie überzeugt sind und davon ausgehen, dass ihr gefahrvolles Vorhaben in dieser dunklen Fallwelt immer von ihm befürwortet und auch mit zusätzlichen Energien unterstützt wird. Doch da täuschen sie sich sehr, weil im himmlischen Heilsplan kein einziger Hinweis darüber enthalten ist in der Welt der Fallwesen eine neue geistige Weltordnung durch eine religiöse Lehre einzurichten. Als wir im himmlischen Sein entsetzt erkannten, dass die tiefst gefallenen Wesen auf dieser Erde die Zerstörung der Ganzheitsschöpfung beabsichtigen bzw. dafür Vorbereitungen trafen, haben alle himmlischen Wesen gemeinsam einen Schöpfungserrettungsplan und dazu wegen des bevorstehenden Ablaufs der vorgegebenen Äonenfrist für die Existenz außerhimmlischer Welten, einen Rückführungsplan für die abtrünnigen Wesen zusammen erstellt, den wir für euch Menschen himmlischer Heilsplan nennen. Seinen Inhalt speicherten jene himmlischen Wesen in ihrem Bewusstsein, die sich freiwillig nur für einige Inkarnationen in diese Welt begeben wollten. Ihr Vorgehen in dieser Welt und anderen Fallwelten sah in Bildern für sie nur sanfte und himmlisch gesetzmäßige Verhaltensweisen vor, doch keine fanatisch-eigenwilligen Aktionen, die mit schlimmen Gewalthandlungen verbunden sind, woran in der irdischen Vergangenheit leider einige religiös irregeführte von ihnen beteiligt waren und es auch heute noch sind. Wahrlich, durch ihren religiösen Fanatismus übergehen die meisten jenseitigen Seelen, die eine Einverleibung ins menschliche Kleid planen, die Warnungen Gottes über himmlische Wesen. Ihr Eigenwille und fanatischer Ehrgeiz ist stärker als die gütigen Weisungen des himmlischen Liebegeistes, die immer die bestmöglichen und gesetzmäßigen Verhaltens- und Vorgehensweisen für die Wesen enthalten. Seine Weisungen aus dem göttlichen Ernst sind auch dafür notwendig dass die in der himmlischen Evolution noch nicht so weit fortgeschrittenen Wesen keine Schwierigkeiten mit den ihnen noch unbekannten feinstofflichen Teilchen, Atome, und ihren Strahlungen erhalten. Diese gelten auch für Wesen bzw. Menschen in den außerhimmlischen Welten, damit sie sich nicht durch ihre geistige Unwissenheit und kosmische Kurzsichtigkeit ahnungslos in ein selbstverschuldetes Leid begeben. Wie ihr vom Liebegeist erfahren habt? Lassen sich viele Seelen im erdgebundenen Jenseits freiwillig Implantate in ihren Lichtkörper einsetzen, die auf eine bestimmte Aufgabe programmiert sind und ihr Bewusstsein zur Erfüllung dieses Ziels hinsteuern sollen. Die gleichartigen verbündeten Seelen, die sich wieder in diese Welt begeben wollen, haben untereinander einen Schwur geleistet, damit sie sich im Erdenleben wieder magnetisch anziehen und zusammen ein Projekt angehen entsprechend ihres im Jenseits gemeinsam beschlossenen Vorhabens für diese Welt. Die jenseitigen gleichartigen Seelen setzen sich gegenseitig Implantate ein, die eine bestimmte Zielsetzung für diese materielle Welt enthalten. Darunter sind viele Wissenschaftler bzw. Forschergruppen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ein ihnen noch unbekanntes Wissensgebiet genauer zu erforschen, das sie schon in ihrem Vorleben sehr interessiert hat. Da sie wegen ihres hohen Alters oder anderen Hindernissen im Erdenleben nicht mehr dazu kamen ihre wissenschaftliche Arbeit zu Ende zu führen, besteht in ihnen der drängende Wunsch sich wieder zu inkarnieren. Für ihr Vorhaben suchen sie im erdgebundenen Jenseits nach Seelen mit gleichen Interessen, die sich ihnen anschließen, um in aufgeteilten Gruppen, die einen im erdgebundenen Jenseits und die anderen in dieser Welt, das angestrebte Forschungsprojekt zusammen zu beginnen oder weiter voranzutreiben. Diese finden sie durch das Aussenden bestimmter Gedankeninformationen, die gleichartige Seelen auf magnetischen Lichtbahnen anziehen. Jede der verbündeten jenseitigen Seelengruppen verfolgt ein anderes Ziel. Durch ihre gegenseitigen bindenden Schwüre sind sie einem Energiefeld angeschlossen, das sowohl die jenseitigen Seelen als auch die Einverleibten im materiellen Kleid energetisch stützt. Es sind einpolige Kräfte, die sie sich zunutze machen und sie zum abgemachten Ziel steuern. Viele jenseitige Seelen entziehen energiereichen Menschen und ihren Seelen arglistig Energien, mit denen sie sich manchmal riesige ungesetzmäßige einpolige Energiefelder erschaffen. Aus diesen erfüllen sie sich über gleichartige Menschen ihre materiellen Freuden und abartigen Sehnsüchte, wonach sie ein großes Verlangen haben, da sie selbst keinen feststofflichen Körper besitzen und in ihrem degenerierten kleinen Lichtkörper keine Energien mehr zur Verfügung haben. Wahrlich, Implantate sind magnetisch wirkende Energieteilchen die bestimmte Speicherinhalte und verschiedene Steuerprogramme beinhalten und sich in der Aura des seelisch-menschlichen Bewusstseins befinden. Sie werden von den arglistigen jenseitigen Erschaffern deswegen eingesetzt, damit der Mensch durch das Implantat bzw. durch sie in eine bestimmte Lebensrichtung gesteuert wird und die vorgegebenen gespeicherten Aufgaben des Implantats unbewusst erfüllt. Gutmütige gottverbundene Menschen mit eingesetzten Implantaten sind davon ahnungslos und leben deshalb sehr gefährlich, weil sie in eine bestimmte Lebensrichtung gesteuert werden, die sie noch weiter vom himmlischen Leben entfernt. In dieser Täuschungswelt leben viele ahnungslose Menschen mit einem religiösen Implantat, das sie an eine Glaubensgemeinschaft binden soll. Doch macht bitte nicht den Fehler zu glauben! dass nun jeder Mensch in dieser Welt ein oder mehrere Implantate in seine Aura hätte, das ist nicht so. Aber die Fremdsteuerung eines Menschen und seiner Seele durch ein Implantat ist aus der himmlischen Sicht sehr tragisch, weil dadurch die Wesensfreiheit teilweise außer Kraft gesetzt wird und die Seele sich mit himmlisch fernen Speicherungen immer mehr belastet. Da die Menschen nicht hellsichtig sind keine geistigen Kenntnisse haben und sich eine derart unsichtbare Beeinflussung durch ein Implantat bzw. diese Programmierung nicht vorstellen können, bleiben sie bis zu ihrem Ableben darüber unwissend. Dagegen kann ein hellsichtiger Mensch, der viel geistiges Wissen aufgenommen hat und die Fähigkeit besitzt, die unterschiedlichen Farbstufen der seelisch-menschlichen Aura zu deuten, ein oder mehrere Implantate ausfindig machen.